Yo, tut mir leid für die Störung. Ich bin jetzt hier, um ähm, euch ein bisschen zu erzählen, dass ich einen neuen Kanal habe. Ähm, auf diesem neuen Kanal werde ich ähm, Gaming-Videos bringen. Da werde ich ein bisschen talken und so weiter und so weiter. Ich habe dort einen Kanal-Trailer hochgeladen. Da, ähm, der ist gerade online. Aus der wie diesem Video hier raus Würde ich freue mich freuen, wenn ihr da mal kurz vorbeischauen könntet. Und vielleicht ist es ja für euch, vielleicht auch nicht. Tut mir leid für die Störung. Ähm, auf jeden Fall möchte ich einfach Gaming-Videos bringen. Und also wird sich editiert, klar. Ein bisschen talken und einfach eine schöne Zeit haben. Schaut gerne mal vorbei. Oder auch nicht. Würde mich nur freuen. Ich würde nur darauf aufmerksam machen. Und jetzt Dazu kommt bald auch noch ein Video. Es kam jetzt erst ein Video und es kommt am 16. oder so. Und auch noch mal ein Video auf diesem Kanal und dieser Hauptkanal. bei dem werde ich ja nicht aufgeben oder so. Nicht bald verstehen. Der wird nur inaktiver vermutlich werden oder vielleicht auch nicht. Weil ich halt einfach nur Zeug aus Spaß machen möchte und. Ja, auf dieser Kanal wird auch nur Spaß betrieben und so, deswegen macht euch da ja keine Sorgen. Es wird genauso energie weitergehen wie vorher. Nee, aber ihr kommt dieses ja zwei Videos, das zweite kommt ja bald, deswegen, genau. Tut mir leid, ich bin wieder weg und freue euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer. Ciao.